Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus der grünen Hölle. Ich bin Zusammen auch da mit dem Juli, der ich weiß nicht wohin gelaufen ist. Den ich ich sehe ihn Nein. auf jeden Fall nicht. Und okay, ich, ich habe mich schon wieder um, verletzt. Ich bin echt ein Held. Ich bin am um, Dings. Am Dings, ah ja. Dann war um, ich gescheid. hier. Hier, ich schlafe gerade. Dann, dann war ich so weit weg. So, äh, beim letzten Mal habe ich ja diesen Ofen da angefangen. Ich weiß noch immer nicht, was der Ofen tut. Aber wir müssen da jetzt eine Glut reinschmeißen. Eine Glut? Ja. Und dafür brauche ich halt diesen, dieses ich Feuerbrett. Suchen, ja? Und für dieses Feuerbrett brauche ich ein Holzscheit. Halt. Guckst du selber, oder? Ich guck, ob keins hier rumliegt, weil hier lang noch ein ah, paar... Nein, oh, ich das schon... nicht, nee, musst du... Na toll, schon wieder ein Baum fällen. Ja. Jetzt haben wir hier ja, viele ja, Bäume ja. aber schon gefällt. Easy breezy. Vor allem, welche kann man fällen? Das ist nicht schon die in so ganz den... großen. Ja, aber dann kriegt man doch kaum Holz raus. Na doch, eigentlich schon. Und zwei Holzscheite ist doch nix. So. Seid ich mich gewaschen, jetzt muss ich mich gleich wieder untersuchen. Oh, was wow. ist denn ja. jetzt? Na? Ja. Einmal noch. So, okay, danke, wenn Du gleich ausgenommen. Sammeln. So, Feuerbrett. Sehr gut. Feuerbrett wird kombiniert mit einem kleinen Stock und hast den Handbohrer. Mhm. Und Handbohrer in. Ko Geil, hier ist eine Kokosnuss. Nimm die mit. Was eigentlich mit dem Fleisch? Achso, du machst gerade das Feuer. Okay, Gott. Ähm, lol. Okay. Wusstest so. du das? Nee. Einfach ausprobiert. <lacht> ja, <lacht> mal gucken, wo was passiert. Wir waren ja über dem Wasser, das heißt, wir werden ins Wasser gefallen. Oh, so. Wir haben jetzt eine Glut... Diese Glut schmeiße ich in den Ofen. Und Keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Also, like, for real, keine Alter, Ahnung, was schon hier jetzt passiert. Schmutzig. Der raucht jetzt. Du wirst jedes Mal schmutzig, wenn du ein Tier ausnimmst. Ja, woran das wohl liegen könnte? Weiß ich auch nicht. Ich wüsste, ich könnte es mir Sag erklären. Was machen wir jetzt bei mir Was machen aus? wir denn mit Brauch den ganzen Knochen? Äh, essen. Haben wir noch Lehmziegelstein übrig? Dann machen wir ganz viele von diesen Druhen einfach. Äh, ne, haben wir nicht mehr. Aber wir können Pluslehm machen. Also das Ganze können wir noch einmal machen, weil es, wir haben ja zwei Aschen rausgekriegt. Wir müssen damals. uns. Ich habe zwölf Fleisch. Jetzt habe ich glaube die Tiere für die nächsten Jahre getötet hier. Ja, dann das hier gleich braten. Was, was, was, was, was, was, Hast was du, passiert hier? Ja, ich weiß es auch nicht. Lass es einfach. Keine Ahnung. Hast du kleine Stücke? Ja. Ja, dann geh mal das Feuer da machen. Uh, tell me how. Geh mir. geh hier den Feuerhaufen. Die Stöcker. Es braucht Stöcker. Ja, so. Äh. Uh, äh. Uh, äh, uh, yes, momently. Was tun uh. die's? Es muss wohl ablaufen bis, keine Ahnung, und okay, gut, jetzt gut. Glut erforderlich, ja, zack, benutzen. Doch. <lacht> <lacht> Ist natürlich super, dass man die jetzt nur da. Sag mal, sag mir mal, wie viel Stöcke fehlen? Äh, uh, null. Oh, hast du die restlichen reingemacht? Ah ja. Gut, okay. Fleisch kommt. Was, was kann ich eigentlich mit einer Larve machen? Essen. Oh, lieber nicht, oder? Ich glaube, damit wirst du halt... Ich glaube, bei Infektion oder so könnte das helfen. Irgendwie sowas. Okay, vier Fleisch sind dran. Drauf. Wir haben mittlerweile echt viele äh, <lacht> Kokoschalen hier rumliegen. Ah, Quatsch, nicht trinken. Waschen. Brauchst du noch Lehm, soll ich einmal Lehm mitbringen, wenn ich schon unten bin? Ja. Kannst du machen. Ich muss mir erst schon da Ich habe wahrscheinlich wieder Ekel irgendwo. Brauche ich Fett. Äh. Ah. Ja, eins kann Alter, haben. als ob mir das eine Wunde gegeben hat am. Als ob man kann Rüstung machen? Alter, da ich viel Fleisch hier rumliegt in der Kiste. Ja? Oh. Oh, ich kann mir einen Blattverband machen. Jetzt habe ich einen Verband. Hm? An meinem äh. Bein. Ich bring äh, Lehm mit. Mach du. Danach muss ich aber kurz schlafen. Upsa. Mach du. Also ähm, es hm. bringt nichts, wenn du von dem von dem Ast ins Wasser fällst. Da kriegst du eine Wunde. Ah ja. Ja, du musst dich ausruhen. Ist okay. Kuriert heißt, dass es das bringt, oder? Ja. Seerose kuriert Lebensmittelvergiftung. Das heißt, man kriegt ein Lebensmittelvergiftung, okay. Antiv... Nein, kuriert heißt, heißt, heißt halt, das behandelt Heilen. Okay, das heißt, wenn man eine Seerose frisst, hat man, ist das gut für die Lebensmittelvergiftung. Good to know. Stimmt, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, wo ich das äh, gegessen habe. Da war ja was. <lacht> Jetzt kann ich mich dran erinnern. Was, was, was macht das Fleisch? Ist gleich fertig. Diese komischen Pilze töten Parasiten. Ähm, hast, du eigentlich, hast, hast du eigentlich vorhin die zweite Lagerfeuerasche mitgenommen? Ja, ja. ja. Dann tut die mal wieder da reinmachen, bitte. So, mal gucken. Essen. Dreimal Lebensmittelvergiftung und. Ja, übergebe dich halt. Meine Güte. <lacht> Stell dich nicht so an. <lacht> Moment, dann kann ich doch jetzt hier Seerosenblüte hm? essen. So, Nico, brauchst du auch was? Ja, übergib dich nochmal. Moment, ich. Äh... Ne, sieht. Ja, doch, ein bisschen was könnte ich brauchen. Ähm, ich hab ähm. eine Banane zur Auswahl hineinstecken. Ich will nicht wissen, wo, wo rein. <lacht> Ersaft? Ja! <lacht> okay. Wie kriege ich äh, Fette nochmal? Durch Nüsse, wa? Ja. Was N passiert, Nüsse, wenn ich Nüsse esse? Nüsse, li ich Nüsse liegen in der Kiste. Oh! Das hört sich gut an. Oh ja, tatsächlich. Was macht das Teil? Das steht hier und raucht. Du greifst da gerade drauf zu. Mach, mach mal hier bitte das Lagerfeuer, äh, die Lagerfeuerasche dann rein. Ja, Moment, ich äh, nehme das Fleisch gerade um hier auf. Achso, ja, das wollte ich, wollt ich gerade machen. Okay, gut. Es wird schon wieder dunkel. Ja, dann leg dich ins Bett. Ich leg mich auf den Boden und dann äh, ist auch gut. Okay. Ja, wohl dir geht's gerade nicht gut. Leg du dich ins Bett. Doch. Okay. Geht drauf. Ganz gut. Oh, dann ist aber mitten in der Nacht. Lass aufwachen. Und jetzt nochmal hinlegen. I'm so hungry. Ich bin hungrig. <lacht> oh, stimmt! Scheiße! Ja, ja. Ähm... Ja, ich hab ja da gerade, boah, ich hab ja da vorhin, bevor ich mich schlafen gelegt habe, habe ich ja Fleisch aufs Feuer geschmissen. Ja, warum? Ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so genießbar sein. Da liegt kein Fleisch mehr. Ja, weil ich es aufgesammelt habe, aber komm mal in die Kiste gucken, wenn du willst. Oh. Soll es mal essen? Guck mal was passiert. Vielleicht gibt's ja trotzdem noch was. Du, du hast, wir haben noch unten noch gekochtes Fleisch. Ja, aber ich habe das andere halt jetzt auch noch gekocht, weil dann hält's länger. Durstig, ja. Ja, yeah, nur, Schein, nur Schein ohne Ende. Also, am Wasser soll es mittlerweile echt nicht mehr äh, mangeln. Soll ich es mal essen? Mir geht es recht gut gerade. Oh, geistig ist. Geistige Gesundheit minus 2. Okay, und sonst? Nix. Äh, 45 äh, Proteine, Proteine und 12 Fett. Okay, das heißt, es gibt quasi das normale Gedöns noch nur. Mm, Halt, mit etwas geistiger Gesundheit, die drunter leidet. Genau. Ja. Okay. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Deja ist gut, der ist gut. Du kümmerst dich um das Fleisch. Ich habe hier eine Wunde wieder. Äh... Okay. Oh, oh, ich her, komm her, komm her, komm her, warte. Ähm. Ähm... Wer are you? Oh, das musst du selber machen. Hier, ich leg's mal auf den Boden. <lacht> Und dann packt er einen Speer aus. Jo! Hier, Blattverband, okay. Dann hier das Bein. Okay. Du heilst dich zumindest wieder. Was, was... Ich stehe auch hier am Feuer. Was passiert jetzt hier eigentlich? Wo passiert was? Hier in diesem Ofen da. Ich weiß es noch immer nicht. Aber es ist gleich fertig. Können <lacht> wir sehen so, mal ja dann. Ja, sehr gut. So, so ähm, Was war das? Nee. Wo habe ich denn diese, diese, diese ganzen Sachen gefunden mit so Halterungen? Wollte ich nicht. Also gibt es, gibt zum Beispiel irgendwie sowas wie ein Lager für Stöcke? Ja, das wäre gut zu wissen, tatsächlich. Halt, Ah, hier, Halter, kleiner Stock. Stand Ropes. Halter, Stock. Äh ja, braucht langer Stock, braucht drei lange Stöcke. Hm, jetzt müssen wir drei lange Stöcke holen. Suchen. Ich brauche ein bisschen Fett. Die Döste sind echt gut, die halten lange. Und geben halt Fett. Hm. Aber ich brauche gar kein Fett. verschwinde, Blätterhaufen. Oh nein, meine Axt ist hinüber. Total. Aber ich habe mir doch schon wieder eine Ersatzaxt gecraftet. So, oh, wo ich denn noch weg? So, dann machen wir hier mal dich dahin ja machen wir dich mal ja. wieder weg hm. machen wir mal so oh äh, cool. nee das wollen wir da nicht Lange stock, lange, stock, lange, stock, lange, stock, lange am Arsch. Ist der Ofen fertig? Sieht so aus. Lehmkohleofen. Holzkohlehaufen. 15 von 15. Ach, das gibt Holzkohle. Lol. Oh, ja gut. Das ist alles. Holzkohle kriegt man aber auch vom... Alter. Das hat sich ja echt nicht gelohnt. Ich habe wieder zwei Holzscheite. Ja. Hier hinten ist jetzt übrigens ein Lager für kleine Stöcke. Für Stöcke und hier dann für Seile. Ah ja. Okay. Falls ich es irgendwann fertiggestellt habe. Ja. <lacht> Langer Stock. Alter kleiner Stock. Ich habe keinen einzigen stock mehr. What? Doch, ich habe normale Stöcke, aber keinen langen. Was ist denn das Nummer für ein Zeichen? Äh, Gesundheit. Nein, fall doch nicht. Ist das einfach nur dreck? Ist das einfach nur dreck? Ich muss Es ah, ist das so ein bisschen so. Gott, wie ich kann es dir gar nicht erklären, wie das aussieht. Das ist ein bisschen Einfach nur so ein bisschen so, ah, so, ja. so ein, Rund ist, so ein ist nur dreck. Ist nur dreck so ein fast okay. rundes Zeichen ja halt quasi wie so ein Dreckfleck <lacht> das ja ist halt genau Beschreibung. so und jetzt muss ich mich wieder untersuchen hab mir wieder irgendeinen ah hab mir wieder Egel so geholt am Wasser hm. Okay, also das Prinzip immer wenn man im Wasser war äh, sich kontrollieren. Mhm. Ja. Ich guck mal hier hinten, hier hinten waren doch die ne? Ich dachte Ich dachte, hier gab es Bananen. sieht aber nicht so aus jetzt hier. Hier hm. ist nochmal eine Kokosnuss. Ah, hier ist eine Banane. Aber... Äh. Banane, Banane. Warte, ich will nicht die Kokosnuss. Ich will hast die du Banane. Ich die Lagerfeuer. Hast du die Lagerfeuer du schon aufgenommen wieder? Ja. Okay. du hast die ganzen Lehnziegel hier hingeschmissen? Ja, um das Ding frei zu haben. Äh, ich baue noch mal eine Kiste. Mach du. <lacht> äh, äh, äh, wo finde ich denn nochmal, Scheiß? Ich bin mal ganz mutig und forsche bis hm? ein bisschen weiter. Ja, aber guck, wo du hinläufst. <lacht> Ja, ich laufe nicht allzu weit weg. Hä, bin ich gerade doof? Ah, hier, Lagerkiste. Äh. Ich glaube, Steine mitnehmen ist auch nicht verkehrt, oder? Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich glaube, wir müssen aber mal dann in der nächsten Folge uns, ich sag mal, leicht ausstatten und dann vielleicht mal wirklich eine große Expedition machen, gehen können, was es so weit und breit gibt. Oh Gott, sag mir mal bitte schnell, wie man Feuerbrett herstellt. Mit einem Feuerbrett und einem kleinen Stock. Hä? Ein Feuerbrett stelle ich mit einem Feuerbrett und einem Stock her? Äh, wenn du ein Holstein auseinandernehmst. Also, äh, aufsammeln. Nee, sammeln, nee. Ja, ja, ja. Holzscheid sammeln. sammeln. Ah. Nicht genug Platz im... Oh, fuck off. Oh. Geil, hier hat's... Jetzt Hier ist eine ganze Kolonne an Schnecken. Alle mitnehmen mitnehmen. Okay. Und Seerosenblätter, die sind ja auch nicht schlecht. Ja. Noch ein Lehmziegelstein. Nächste Kiste ist Fertig ja. Die könnten wir jetzt prinzipiell mal verwenden Für so äh, Grüngutsach mhm. Ich hab Ekel Scheiße Und wieder. Ja anscheinend bist du irgendwie beim wasser gewesen nein absolut nicht absolut. ich war nur hier oben ich war nur hier oben bei uns am, am dings mhm. Oh hier hat es wieder diese unbekannte blume die werde ich jetzt mal essen was die macht Lebensmittelvergiftung Woo! Wer hätte erwartet irgendeine blume fressen gibt dem Lebensmittelvergiftung Mach uns hier oben mal ein bisschen Platz. Mach hm. Kann ich die Bäume umholen? Ja. Oh. Okay, ich komme mal nach Hause. <lacht> okay. Wenn ich hier nur mal aus dem Wasser rauskomme, ja. Also das haben wir eigentlich so für für richtig vieles eigentlich in Lager. Das ist nicht verkehrt. Finde ich tatsächlich auch. So. Was ist das hier? Gibt es mir irgendwas? Ähm, uh, Weg nee. mit dem Pflanzengedöns. Hey, Juri. Ja. Ja? Ich bin auf dem Weg. Gut. Und ich finde, ich werde den Weg nach Hause auch wieder finden. Es können nur etwas länger dauern. Alles gut. Solange du findest, bin ich glücklich. Ja, ich brauche nur gefühlt 5 Minuten, um hier über den Baumstamm zu kommen. Was hast du aufgesammelt? Ich habe hab 56 Kilo dabei. Ach du Schande. Oh, ich bin schmutzig. Ja, dann geh dich waschen, du kleiner schmutziger Schink. Ja, mache ich. Ich habe hier übrigens ein, ein Blab. Und Warte. Siehst du meinen Blätterhaufen? <lacht> <lacht> also, deine Stein, deine Steinklinge. Ja. Wollte ich gerade auf dich werfen. Nein. Doch. Ich geh mich schon mal waschen. Jo, was sagt OBS bei dir? 29 Minuten Gut, ich habe mich jetzt hier gewaschen, bring noch einmal Lehm mit Ja, ich gucke irgendwie noch ein paar Stöcker oder so loszuwerden jo. Irgendwie gewischt Es gibt jetzt genug Halter da dafür Ein bisschen gewischtlos werden, weil, naja Ich bin nicht ganz so schnell unterwegs momentan Kann ich verstehen Vor allem, ich weiß nicht, wo ich alles hinschmeißen soll. Lauf! Mit aller Kraft, die du hast. Eine Frage, was brauchen wir denn? Blätterhaufen. Welchen Blätterhaufen? Hier. Nehmen. Herstellen. Was können wir denn damit herstellen? Sachen. Blätterhaufen und Larve. Okay, geht nicht. <lacht> <lacht> äh, Blätterhaufen? Und mit was ich in den Blätterhaufen? Ich würde Steine nicht in der Lagerkiste schmeißen, weil die brauchen echt viel Platz. Ja, das ist richtig. Die würde ich einfach wieder auf unseren altbekannten äh, Platz tun. Das heißt irgendwie hier davor einfach. Ja irgendwie oder hier. Guck mal hier. Hier ist noch recht viel Platz. Weil oh, ich hier ich krieg hier keinen kein Ständer rein. Okay. Einfach da irgendwie ablegen. So. Ich habe jetzt. Guck mal hier hinten. Ich habe ein bisschen befreit von dem Grün. Können wir dann ein bisschen expandieren. Mhm. Ja. Richtig geile Tierexkremente. Boah. Wait, hab ich nicht. Bin ich, bin ich in der Nein. Zeit mal wieder gestorben? Ich hatte doch, oh, ich habe wenn... doch, ich habe doch ein Papagei und einen Vogel aufgenommen. Da habe ich zumindest mal was von, von sowas geredet, ja. Bin ich dann danach nochmal Ach ja, ich bin gestorben. Oh, hm. na gut. Gut. Ach ja. komm. Dass wir es vollständig haben, ich hole nochmal schnell Lehm. So, du bist auch wieder befreit von deinem Gewicht. Ja. Oh, zum Teil. Gut. Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall eine Folge jetzt hier ein bisschen am Lager gearbeitet. Das heißt, nächste Folge geht es auf jeden Fall wieder auf Expedition. Ja, das wäre ja zumindest mein Plan. Dann kannst ja du hier bleiben und ich gehe auf Expedition. <lacht> Oi. Das heißt, ja. ich würde keinen Unterschied machen, als wenn ich... Ja, ich lager noch aus und... Äh... Ja. Gut, ja. also das also war eine weitere Folge hier aus der grünen Hölle, auch besser bekannt als Green Hell. Falls es euch, wie gesagt, immer noch gefällt, dann lasst es uns gerne wissen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.